Hey, Leute, Willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Ich blende mich gerade wieder raus, weil ich nur kurz drin sein wollte im Intro. Äh, ich habe vergessen, die Ether zu verteilen. Ich gucke mal ganz kurz, ob es überhaupt nötig ist. Doch, Donnerblitz vielleicht kurz auffüllen. Machen wir das einmal zusammen. Brauchst du Ether? Nö, du bist okay. Brauchst du was? Sieht auch gut aus. Ich glaube nicht, dass wir viele verteilen müssen. Sieht auch gut aus. Biber braucht gar keine Wetten. Ne, ja, der hat nicht mal gekämpft. Ich weiß, Biber ist ein bisschen schade jetzt gerade. Äh, sieht auch sauber aus. Gut, dann braucht mir gar keine. Und wir eröffnen natürlich mit einem Speichern. Und wir legen los. Adi, bin ich froh, dich hier zu treffen. Ich hab's geschafft. Ich hab die Top 4 besiegt und bin jetzt der neue Champ. Du erinnerst dich noch sicher an das, was uns der Professor erzählt hat, oder? Als frischgebackener Champion muss ich mich jetzt in der Pokémon-Liga jeder Menge Trainer stellen, um meinen Titel zu verteidigen. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass mein erster Gegner du bist. Es gibt keinen Trainer, dem ich lieber zeigen wie weit will, wie weit ich es gebracht habe. Zeit für den Titelkampf, Adi. Jetzt geht's rund. Ich mag das voll. Auch die Intro-Sequenz gerade, das war richtig episch. Also ich, ja, Das war gerade ein bisschen so. Feelings. <lacht> nee, ich feiere das wirklich. Also ich muss sagen, das Remake ist richtig schön gemacht. Kann man schon sagen, das sieht geil aus. Und wir, ich wollte eigentlich mit Pikachu eröffnen aus. Mein erstes Pokémon beginnt meinen letzten Kampf und so, weißt du? Aber das bringt uns natürlich auch gerade einen riesen Vorteil. Der sieht ganz okay aus, muss ich sagen. Der ist nicht so cool. Bringt tut auch nichts. Okay. Okay, wir benutzen Schwebesturz. Es ist fast ein bisschen unfair, dass ich jetzt mit Pikachu kämpfe, muss ich sagen. Immer noch. Ich finde es immer ein bisschen unfair, mit Pikachu zu kämpfen. Deswegen werde ich ihn auch nicht beleben, falls er kaputt geht, sondern ich lasse ihn wirklich drin, bis er kaputt geht und dann ist fertig. Falls er irgendwann mal kaputt geht. Ja, die zählt das Physische, das heißt schwerbesturz will jetzt weniger Schaden machen. Vielleicht reicht es auch, ich weiß nicht wie, wie stark reduziert wird. Halbiert wird, oh, alles klar, das ist, das ist heftig. Wir gewinnen trotzdem deswegen. Alles klar, der kämpft mit Items. Das ist okay, ist ein Stil, aber nicht so fair. Gehört da auch dazu. Macht Donner mehr Schaden, Donner Blitz. Komm jetzt, zeigt Pikachu. Ne, macht's nicht, okay. Jetzt muss ich aufpassen, der macht weh nämlich. Kifla hat so einen Psychoblick drauf. <lacht> Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass, das, dass der Endscreen richtig episch wird und so. Jazz. Boah, ist das heftig. Okay, die Reflexion hat aufgehört zu wirken, wir können durchziehen. Okay, Solarstrahl ist cool, aber eben das Risiko ist halt, dass wenn man drauf geht in der Zwischenzeit, ist halt fertig. So Nummer 2 von 6. da ist der erste, der 6 Pokémon hat. Ich glaube, wir hatten wieder keine 6. Das regt mich richtig auf. Okay, er benutzt tatsächlich Tempo und Pikachu ist weg. Pikachu bleibt auch tot jetzt. Und wir machen weiter mit Turtok. Ich entwickle Turtok nicht. Weil ich denke, Turtok bringt mir nicht genug, um ihn als Mega-Form zu halten. Ich denke wirklich, ich möchte mit mega Glurak x beenden. Oder mit mega bieser Je nachdem, was reinkommt halt. Der heilt ihn sicher, vielleicht kann ich ihn verbrennen. Wobei es ein Feuer-Pokémon. Doch, sollte eigentlich gehen. Die sollten eigentlich brennbar sein. Wow, das macht Schaden. Und da tötet sich fast selber. Gut, wenn er keinen Schaden auszahlt, kann er auch, auch keinen Schaden nehmen. Das ist das Schöne dran. Also wenn man dann Gewinn ist und Flammenblitz einsetzt, um so 5 Life Points zu kriegen, kriegt man vielleicht ein oder zwei Schaden. Das ist voll nützlich. Okay, Blitzer, wie schwer jetzt... Da müsste ich einen taktischen Wechsel vornehmen auf Nidoking. Oh, der letzte Kampf, der wird noch richtig interessant, du. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, dass ich den teilnehme. Endlich. Nach alter Zeit. Come on. Jetzt ein Fußstampfer. Das war noch nicht sein Stärkstes, glaube ich. Ich hoffe es mal. ist ein Psychotyp, das geht. Psycho, Wasser. Wasser, Psycho. Eins von beiden. Da ist sogar ein Critical. Okay, ich dachte schon, das war ein bisschen viel, aber ein Critical erklärt's. Gut, wir heilen noch ein bisschen hoch. Also, Level noch ein bisschen. Und... Ich denke, wir können beenden. Er kriegt ihn nicht mehr klein. Ja, okay, das ist unfair. Aber er kriegt ihn nicht mehr klein, auch nicht Knochenrang nicht. Wir sind der neue Champ. Sehr gut. Okay, ich gebe es ja zu. Adi, du bist der stärkste Trainer der Welt. An. das war's so mit dem Siegeszug durch die Pokémon-Liga. Jetzt bist du der neue Champ, Adi. Es hat zwar nicht lange gedauert, bis du mich vom Thron gestoßen hast, aber immerhin habe ich jetzt ein neues Ziel, auf das ich hinarbeiten kann, dich zu besiegen. Adi! Ah, <lacht> oh, die Musik. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der neue Champ der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich damals mit Pikachu auf den Weg gemacht hast, um den Pokédex zu vervollständigen. Aus dir ist ein erfahrener Trainer geworden. Ich bin sehr stolz auf dich. Rüdiger, auch dir gibt meine aufrichtige Anerkennung dafür, dass du bis zuletzt gekämpft und nicht einen Moment daran gedacht hast, das Handtuch zu werfen. War das viel netter als früher. Als ich dich beim Kampf über die Schulter gesehen habe, war für mich ganz deutlich zu erkennen, wie sehr dir die Pokémon und Adi am Herzen liegen müssen. Ich fürchte deshalb, dass du dich zu sehr zurückgehalten Deine große Stärke hat sich in diesem Kampf also möglicherweise als Schwäche erwiesen. Aber wie denn auch sei, ihr beide habt wirklich einen hervorragenden Kampf abgeliefert. Danke, Professor. Adi, du hast verstanden, dass ein Sieg nicht allein dein Verdienst war, ja? Deine unvergleichliche Beziehung zu deinem Pokémon hat dich dahin gebracht, wo du bist. Na gut, dann kommen wir mit. Mein geheimes Kämmerchen, wir zwei alleine. Ahem, herzlichen Glückwunsch, Adi. Das ist hier die Ruhmeshalle, in der alle Champs der Pokémon-Liga sowie ihre Pokémon für die Heldentaten ausgezeichnet werden. Wenn ein Trainer mit seinem Team in die Ruhmeshalle einzieht, werden ihre Namen bei einer feinlichen Zeremonie hier verewigt. Du hast hart gekämpft, um die Herausforderungen der Pokémon-Liga zu bestehen. Um das zu würdigen, wirst, auch jetzt, wirst jetzt auch du zusammen mit deinen Pokémon hier verewigt. Okay. Das ist so cool. Ich lasse es jetzt mal laufen. Ich will das sehen. Beim ersten Versuch sogar. Das nutzlose Bibo ist auch schon weg. <lacht> okay, da wäre jetzt noch ein sechster Platz frei, der gleich durchläuft. Falls ich nicht Pikachu im Team gehabt hätte. Hier... Glückwunsch zum Einzug in die Ruhe, ist halt. Okay, das ist cool. Das sind diese Standards, die man nicht überspringen kann. Also ich würde ja so laufen lassen. Und falls es was gibt, würden wir in die nächste Folge gehen. Falls da auch noch was kommt im Schluss. Ich glaube schon. Oder das am Ende der Folge angucken noch. Ich schneide mich hier wieder beim Edit rein, wie immer. Ja, mache ich sowieso immer. Gut. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt hier mal live noch bei euch. So, für, währenddem ich dran bin. Äh, ich finde das Spiel echt cool. Ich weiß nicht, was einige haben. Das war zu einfach ein bisschen. Das stimmt. Es ist relativ einfach, wenn ich an die Hand. Halt. Das ist die neue Generation, nicht mehr so. Finde alles selber raus. Die Story ist interessant. Das ganze Spiel ist interessant gestaltet. Ich mag's. Und wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben noch einiges zu tun jetzt gleich. Aber ich lasse es jetzt mal trotzdem laufen. Halt die Fresse gleich. Ja. Und bedanke mich bei euch fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen, genauso wie mir. Wenn ihr dabei sein wollt, wie ihr den Rest erledigen, dann könnt ihr das in der Beschreibung unten auf Twitch.tv slash Zuckerpopel machen. Da gehen wir dann live, wenn wir den Rest noch machen. Und andere Spiele dann. Auch hier wird bald was anderes hochkommen dann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf, Sorry. So, mir auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis gleich aus dem Edit, wo ich dann sage, was kommt oder nicht. Ja. Ciao. So, ja, hier aus Edit raus. Ich wollte mich noch ganz kurz bei euch bedanken. Fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Es sind auch innerhalb 42 Folgen geworden. Jetzt hätte ich nicht erwartet am Anfang. Ich dachte, es geht um einige schnell, aber ich finde es cool. Äh, das Spiel hat echt Spaß gemacht. Ich fand es cool, dass die kleinen Hommagen drin waren. Das Original halt. Die Bilder hier, die durchlaufen. Ich liebe sie. <lacht> ich habe mir wirklich die ganzen Credits durchgeschaut am Anfang, als ich das äh, Video fertig gemacht habe. Dann habe ich hier gesessen habe die Musik genossen, die im Hintergrund läuft. Habe geschaut. Und ich finde es echt cool, was geht. Von daher hoffe ich, euch gefällt es auch. Ich hoffe, ich quatsche jetzt nicht zu viel drüber, aber es ist halt echt schön und süß gemacht. Und ich glaube, der Charakter hat sogar das Design, das ich habe. Oder oh, es ist eine Anspielung auf Pokémon Gelb aus dem Manga. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte beides sein. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Aber ich glaube, das bin ich. Naja, auf jeden Fall. Wir werden später weitermachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf Twitch mitmachen. Äh, das ist unten in der Beschreibung. Da werde ich dann den Pokédex füllen, Mewtwo fangen, die Legendären fangen. Vielleicht noch ein Team trainieren, die stärksten Trainer herausfordern, etc. Alles, was es halt noch gibt. Ähm, ja, ansonsten danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat gefallen. Wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder oder hier im Pokémon Let's Go, das dann geschnitten rauskommt. Ungeschnitten gibt's dann auf Twitch. Ja. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Mir hat es eine recht große Freude gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Bis zum nächsten Mal. Und übrigens, ja, am Schluss kommt noch was. Habe ich ganz vergessen jetzt. Äh, am Schluss kommt noch was. Ganz kleines, so ein extra. Also bleibt doch kurz dran oder springt noch etwa eine Minute, zwei nach vorne, dann steht Ende und dann habt ihr nochmal ein kleines Extra. Geht jetzt glaube ich noch eine Minute, dann kommt das. Also, danke fürs Zuschauen. Cheerio! Das Ende. Ich bestätige mal, wir haben Speicher. Okay, wir stehen wirklich im Zimmer. <lacht> Aber die Sequenz war wirklich gerade schön. Oh, Pikachu hat ein Geschenk für dich. Ein Blumenstraße ist sorgfältig und mit viel Mühe für einen ganz besonderen Trainer gesteckt. Oh. Oh. Ja gut, ich wollte nur gucken, die Sequenz am Schluss war wirklich süß. Da fehlt übrigens der rote Controller. Weil die ist nicht an der Switch dran und nicht am... Nee. Trigger. Ich bin getriggert, da fehlt der Controller. Nein, also. Ähm, ja. Also, ich halt noch nochmal... Dann das Ende halt nochmal. Danke fürs Zuschauen. Oh, das ist ein Mail von Trüdiger. Hey, Adi. Hier noch schnell das WC, das ist... Oh, das... Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ja, also, wir beenden Pokémon. Das nächste Mal geht es dann weiter in einem Livestream. Wobei, ich will eigentlich noch in der Welt herumreisen. Das heißt, wir müssen ganz gut gucken, dass da noch was kommt. Hallo, ich bin's. Schätz mal, ist nach oben, oder? Danke. Hey, Adi, komm mal hoch. Ich komme mal hoch, ja? Ich will ja irgendwie rauskommen, noch zum Weiterspielen. Morgen, Champ von Kanto. Na, gefällt es dir so angesprochen zu werden? Gewöhne ich besser nicht allzu sehr an den Titel. Wenn ich erstmal in den Fahrt gekommen bin, gehört der ruckzuck mir. Aber das ist mir erstmal egal. Hast du auch schon von diesem super starken Pokémon gehört? Keine Ahnung, stark geben Und mega cool aussehen soll es auch. Das Pokémon wurde in der Nähe von Azuria City gesucht, also das Mewtwo. Angeblich hat er sich dort in irgendeiner Höhle versteckt. Was sagst du, geh mir es suchen? Wer es zuerst fängt, gewinnt. Das höre ich dann. Gut. Äh, ich probiere noch kurz rauszulaufen. <lacht> was die Mama was sagt. Joa, hallo. Du kannst... Ich bin Jam, Mann. Hallo. Respekt, mich. Jetzt, wo du Champ bist, wird deine Welt ein bisschen größer. Du kannst jetzt überall auf dem Rücken von Glurak, Ariodactum und Dragon durch die Lüfte fliegen. Hey, ich weiß, du gingst gerade den Moment, in dem deine Welt größer geworden ist, aber erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Axel von Route 1. Jetzt, wo du Champ bist, habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Überall in Kante sind Trainer aufgetaucht, die den Umgang mit einem bestimmten Pokémon gemeistert haben. Sie nennen sich Meistertrainer. Ich an deiner Stelle würde mich für den Anfang an den Pikachu-Meisterin versuchen. Du findest sie bestimmt irgendwo im Vatania-Wald. Wenn du mehr wissen willst, frag mich einfach. Alles klar, die werden wir auf jeden Fall noch machen. Danke, Axel. Keine Items, man muss das Pokémon spielen, das sie haben. Und ich bekomme den Titel. Alles klar. Ähm, die werden wir auf jeden Fall noch machen. Den Pokédex füllen wir aber zuerst noch. Und ja, wir gucken. Wir verlissen der eigentlich schon. Wir gucken noch kurz. Haben wir ja Zeit. Ich werde ja noch kurz im Outro gequatscht haben. Noch mal extra 85 von 151 haben wir. Also das geht sogar noch. Wie ihr seht, vieles ist auch entwickeln. Hier habe ich noch vorbereitet. Das muss ich machen. Den muss ich suchen. Das muss ich suchen. Muss ich auch noch suchen. Entwickeln. Muss ich entwickeln. Pinsier kriege ich hier, glaube ich, gar nicht. Da muss ich gucken, was ich kriege. Ja, äh, Teilweise werde ich es mir aufs Pokémon äh, Go rüberziehen. Mal gucken. Nicht alles halt. Ich habe letztens erst einen Pinsier gekriegt und habe es verkauft. Oh, fuck. <lacht> Ist egal. Ähm, ja. Gut, dann melde ich mich wieder, wenn ich im Livestream bin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich mache mich trotzdem mal kurz rein. Hoi. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war Pikachu's Pokémon Let's Go Version. Mal für mich heute jetzt. Wie gesagt, die Playlist wird weiter gefüllt mit Livestream-Ausschnitten, mit Pokédex-Füllen, Meistertrainer besiegen, Mewtwo, Arctos, Zapdos, Lavados fangen, natürlich für den Pokédex. Was halt sonst noch übrigens blieb, die, die, die Arenaleiter nochmal besiegen. Die haben ja ein Level-Up gekriegt, eigentlich in dem Sinn jetzt. Die werden nochmal stärker. Das wird interessant. Wir können Rot, glaube ich, besiegen noch. Der wird auch recht stark. Das weiß ich noch aus dem alten Spiel, aber immer brutal. Äh, wir probieren das mal durch. Weil mein Team ist noch am Anfang in dem Sinn. Ja. Das heißt, ich bin jetzt mal, es gibt vielleicht eine kleine Pause, mal gucken. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!